mir gefällt äh, dieser Austausch eigentlich sehr, weil ich äh, mit Leuten schon in Amerika und in Südafrika und in, in Deutschland spreche. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin in Frankfurt. In Frankfurt, und Ich finde das super, weil äh, es ist doch ein bisschen speziell, wie wir das machen, oder? Und man hat die Leute nicht gerade gegenüber als Nachbar, die den gleichen Mut und das gleiche Bedürfnis haben, selber zu entscheiden. Und da finde ich es mega spannend, oder auch Leute zu treffen, die dann äh, das auch so machen und dann kommen auch Ideen heraus. Das wird, ist wirklich jedes Mal für mich faszinierend, muss ich sagen. Ja, für mich ist es ja auch ein neuer Abschnitt, weil ich jetzt wirklich zehn Jahre lang äh, immer so, eine, so einen Vermögensberater hatte bei der Bank, der alles äh, gemanagt hat und ich einfach jetzt äh, selber das Ruder in die Hand nehme seit ein paar Monaten und äh, ja, also es ist schon natürlich zeitaufwendig, sich ein bisschen reinzufuchsen, aber ich finde es schon äh, notwendig, weil, weil ich jetzt auch im Nachgang irgendwie gedacht habe, wow, die letzten zehn Jahre waren einfach an der Börse ja super, aber ich glaube, ich vermute, wenn ich selber die Entscheidung getroffen hätte, hätte ich sie wahrscheinlich noch, hätte ich noch mehr Performance gehabt. Ich glaube, das ist systembedingt, weißt du, weil der Berater, der äh, hat ja nur vor etwas Angst, dass du gehst, oder? Der, oder der, der hat ja nicht davor... Der, der, der ist nicht dort, wo er sagt, ah super, wenn oder wenn Ralf sich freut, dann freue ich mich aus, und er sagt, oh, was ist, wenn Ralf geht, dann habe ich meinen mein Einkommensstrom verloren. Und das ist eigentlich seine Hauptangst. Und du gehst ja nur dann, wenn du etwas verloren hast. Mhm. Und aus diesem Grund ist eigentlich der Berater gezwungen, dir Dinge zu empfehlen, die sehr sicher sind. Weißt du, und ja. sicher bedeutet aber auch keine Rendite. Ja, genau. Es geht so weit, dass er dein Portfolio absichern will, weißt du. Das geht aber auch auf Kosten deiner Rendite, oder? Und schlussendlich, wenn, wenn er seinen Job gut macht in seinem eigenen Sinne, oder hat er dir das alles so sicher zusammengestellt, dass du höchstens ein bisschen fällst, wenn eine Krise kommt. Aber natürlich, wenn es gut läuft, dass du auch noch ein bisschen steigst, oder? Ja. Und wenn du das sehr lange machst, über eine lange Zeit, bedeutet das, dir fehlt extrem viel Rendite. Oder damit, damit, damit quasi sichergestellt ist, dass du nirgends richtig tief runterfällst, musst du unglaublich viel bezahlen, was ja. sich dann am Schluss an, an kumulierter Rendite, die sich ja wieder verzinst, oder fehlt. Ja. Und das ist ein grundsätzliches ein Systemproblem zwischen Berater und Kunde, oder? Und das wurde mir irgendwann bewusst, und da habe ich gesagt, ich kann ja gar nicht zu einem Profi gehen. Weil, wenn der seinen Job gut macht, dann leide ich. Oder? Also das war mein Startpunkt. Ich gesagt, weißt du was, also das zweite Problem mit dem Berater ist, er kann dir nur etwas empfehlen, das offensichtlich richtig ist. Weißt du? Ja. Angenommen, er geht jetzt hin und sagt, du, ich habe hier eine Aktie. Oder, da glauben zwar alle, das ist eine Schle Wirecard. Da denken alle, das geht Konkurs. Aber ich bin überzeugt überleben. Und weißt du was, jetzt, jetzt nehmen wir 5% von deinem Geld und investieren das in Wirecard, weil ich glaube daran. Wenn der wirklich gut ist, dann macht er das Dreimal richtig und zweimal falsch, oder? Das bedeutet, mit 40% Wahrscheinlichkeit sagst du, du Vollidiot, oder? Wie kannst du mir Wirecard empfehlen? Jetzt sind sie doch Konkurs gegangen und jeder wusste es doch, oder? Also mit 40% Wahrscheinlichkeit verliert er dich. Ja. Auch wenn er gut ist, weißt du? Ja. Ja. Also, zwei Drittel der Fälle ist er richtig, oder? In einem Drittel falsch und du bist weg. Innerhalb von drei Jahren bist du weg, oder? Als Kunde. Ja, und ich glaube, er ist halt natürlich auch seiner Bank, das war Consors, er ist auch, das ist ja so reglementiert bei denen. Also da kam es regelmäßig dann auch die Situation, dass er sagt, ja, persönlich finde ich das gut, aber unsere Leitlinie ist so und so. Also die sind ja auch wieder von oben einfach total im, im Korsett der, der, der Analysten, die da irgendwas vorgeben. Und der Grund liegt darin, dass sie... Erstens mal, die eine Verluste vermeiden müssen, das kann man nur mit einem Korsett. Und das Zweite ist, dass sie dir niemals etwas empfehlen können, das gegen den Mainstream geht. Und das wäre ja eigentlich das Einzige Interessante. Was der Mainstream denkt, weißt du ja schon. Ja, ja. Geht ja, ja überall. Also das reflektiert sich in einem hohen Aktienpreis. oder? Also eigentlich ist es ja nur spannend, über eine Aktie zu stolpern, wo alle denken, ah, das ist jetzt langweilig, Hewlett Packard zum Beispiel Hewlett Packard, oder, da denken jetzt alle, die Post ist abgefahren, es ist entweder der Apple oder dann ein Chinese. Und, und deshalb ist der Aktienpreis dort auch sehr günstig. Und dann kann es sein, dass du dir sagst, ja aber halt mal, oder? Da gibt es ein paar Gründe, warum ich der Meinung bin, dass Computer auch noch in den USA gemacht werden. Oder dass IT-Services nachhaltig äh, nachgefragt werden. Und dann kommst du gegen die Meinung des Marktes, kommst du eigentlich dazu, dass du diese Aktie kaufst. Aber ein Berater kann dir das nicht empfehlen, hm, hm. weißt du? Ja, ja. Aber und deshalb mache ich selber. Oder? Also das, das wurde mir irgendwann bewusst, dass das einfach unglaubliche Interessenkonflikte sind. Hm. Wo bist du jetzt? Was hast du bis jetzt gemacht? Äh, ich bin ein Musiker eigentlich. Ich bin, ja. Genau, ich bin ja. Jazzpianist okay. und ich habe. Äh, wie bitte? Ich wollte nicht so persönlich werden, aber es ist spannend. Ja, ja okay. Just Unis nice bist du, okay. Ja, genau. Ich habe eine Stelle an der Hochschule in Frankfurt und okay. genau, bin ein bisschen arg in den Hochschulmühlen, verwaltungsmäßig drin und komme wenig zum eigenen Musizieren, aber ich war jetzt gerade vor Corona auch in Luzern, okay. weil da die machen auch interessante Symposien und an der Hochschule dort. Da gibt es auch einen Improvisationsstudiengang okay. bei euch. Und äh, ja, die, die wirklich ist interessant, einfach mal über den Zaun zu schauen. Deshalb war ich, mir war es, glaube schon zwei oder dreimal in Luzern an der Hochschule. Okay, okay, ja, spannend. Ja, spannend. Dann ist es umso interessanter, weil du siehst die Welt von einem ganz anderen Mittel als ich, oder? Jetzt ist das Gespräch noch wichtiger, oder? Also, was ja. ich mich gar nicht fragen wollte, ist, was hast du mit den Aktien gemacht? Seitdem Ach so, du... ah. Ja, okay, Entschuldigung. Aktien. Ja, ich bin so ein bisschen, äh, ich habe eigentlich noch fast, äh, ich habe nur einen Teil investiert. Also, ich habe ich hab noch viel zum Investieren. Ich habe jetzt einfach die Fonds sukzessive äh, zurückgefahren und habe ungefähr die Hälfte davon verkauft, so in verschiedenen, so in zwei, drei Tranchen. Ähm, so dass ich jetzt noch die Hälfte vom Portfolio in, in, in den Fonds habe, aber die will ich eigentlich weiterhin abverkaufen. Bin aber eigentlich ganz froh, dass ich jetzt nicht total schnell umgestiegen bin, sondern einfach ein bisschen äh, jetzt das sukzessive macht. Und ansonsten ja, in Einzelaktien habe ich jetzt aus dem ersten Gespräch damals UBS mitgenommen, ja, <lacht> habe genau. ich eingestiegen äh, und ähm, äh, ja, also äh, ansonsten äh, jetzt eigentlich ich habe Tesla damals gekauft, leider zu früh wieder verkauft. Ja, okay. Du bist ähm, ja. ja, aber ja, so die, die Position, die ich dann wirklich jetzt äh, äh, länger halten will, die muss ich mir erst noch rauspicken. Okay, also du hast jetzt äh, von den Einzelaktien hast du erst eine Bank, UBS, oder hast du auch andere Branchen abgedeckt schon? Ja, ich habe äh, eins, ich weiß gar nicht genau, ich habe wieder vergessen, was der macht, so ein äh, Digitalisierungsding. Ich muss mir mal, mal kurz mein Depot anschauen. Moment. Okay, ja, weil das braucht, man muss ein bisschen wissen, wo man ist, vom Mix her, was man schon hat, oder? Das spielt eine Rolle, oder? Dass man nicht zu viel in einem Bereich ist. Genau. So, ja. Moment. Ähm, ja, ich habe ein paar Wikifolios gekauft. Okay. Das, ist, das war, war was, was ich bisher noch nie gemacht habe und äh, wollte ich eigentlich auch schon lange mal probieren und da hat mir der Berater immer so ein bisschen abgeraten, hat gemeint, ja, äh, Wikifolios ist nur ein Zertifikat und äh, also ein bist, bisschen unsicher und, und so weiter. Aber so, im, ich glaube, im, im, äh, wenn ich nicht, nicht so viel Geld reinbutter hält sich das Risiko in Grenzen und äh, es gibt da einen, so einen... Äh, der war früher auch bei Jens Erhardt, glaube ich, der jetzt wie macht. Der heißt äh, Philipp Haas. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du den? Nein. schaue ich mir einmal auf, ja. Der macht einen interessanten YouTube-Blog auch und äh, also okay. ja, irgendwie, Ich, ich finde es ganz interessant diese Typen, die auf YouTube Analysen machen und so. Und der, der kommt mir irgendwie ganz kompetent vor und hat eben ein paar gut laufende Wikifolios, habe ich jetzt mal gedacht, gehe geh ich mal ein bisschen rein. Und dann die andere Einzelaktie, die ich habe, ist NetEase. NetEase? NetEase. Die habe ich, glaube ich, von per Filter gefunden, für Obermatt-Filter. Okay, was machen die? Ach, die habe schon wieder vergessen. Ja, das, sollte ich, das sollte ich mir abgewöhnen, nicht zu wissen, was meine Aktien machen. ja. Es geht mehr so um ja in welche Branche ja äh, ich muss gerade mal gucken ähm, also es ist ähm, Internettechnologie -Techno und äh, in China ansässig ähm, macht äh, macht viel Online-Gaming auch äh, und äh, also so eher Gaming-Industrie chinesisch Okay, also das ist ein bisschen exotisch, oder China? Also da würde ich einfach nicht eine Ballung machen. Das macht sicher Sinn, ein bisschen, aber nicht zu viel, oder? Dann sollte es eher Richtung Europa gehen, denke ich, jetzt mit den nächsten Aktien, oder? Ja, wobei irgendwie, also, ich habe, was mich jetzt, was, ich, was mir als, als Laie natürlich neulich erst so richtig klar geworden ist, ist, dass jetzt die Zukunft scheint da wirklich jetzt in in diesen ganzen Internetfirmen zu liegen. Und da hat ja Europa wirklich nicht so alt zu punkten gegenüber den USA. Gut, also wenn du Internetfirmen suchst, ja, dann musst du aber eher USA schauen, oder? Hm. Internetfirmen, die haben jetzt wirklich gepunktet, das stimmt, aber sie sind äh, langsam bei einer Größe angelangt, die äh, systemrelevant ist für die Märkte und auch für die Gesellschaften. Und sie kommen unter große äh, Kritik. Also das ist ein bisschen das Risiko, dass das Geschäftsmodell untergraben wird. Also Europa will zum Beispiel die Internetunternehmen besteuern. Ja. Und schon sagen, dass das noch eine Zeit lang gehen wird, bis sie das durchbringen. Es kann sich aber schon früher abzeichnen, dass das irgendwann mal passieren wird. Und dann äh, ändern sich die äh, Gewinnaussichten dieser Unternehmen dramatisch. Es ist, ja, es ist auch so, dass zurzeit diese Internetfirmen von einem sehr starken, ähm, äh, wie soll ich sagen, Schwarmeffekt äh, profitieren. Also man geht dorthin, weil man immer schon dorthin gegangen ist oder weil es gut läuft. Und das ist schon nicht ganz ungefährlich. Also ich glaube, ich, ich würde schauen, dass du dann also so exotische Dinge schon etwas äh, breiter, an, äh, breiter oder respektiv. Ähm, marginaler ja. Gewicht ist, nicht, nicht so deutlich. Das jetzt ja. hast du eine, eine Internetfirma in, in China, mach einfach nicht den Fehler, dass du ähm, dass du alles in, ähm, in, in solche Technologieaktien steckst. Das ja. ist hier etwas, das gefährlich sein wird. Ja, ich habe dir gerade mal die, uh, den Link zu den Philipp Haas geschickt, um zu dem YouTube-Channel. Okay, ja, danke. Okay. Ja. ja, genau. Und was, und was macht er? Also ich habe gesehen, auf äh, Wikiforio habe ich gesehen, er hat ein, äh, ein Nebenwerte-Europa. Äh, genau. Wikiforio. Das war neulich auch, äh, also da hat er jetzt, glaube ich, lang äh, ein bisschen gehadert, weil die Leute wenig Geld da rein investiert haben. Aber jetzt hat er irgendwie eine gute, war er im Ranking sehr weit oben und jetzt läuft dieses Nebenwerte-Ding, glaube ich, ganz ganz gut. Ähm. Ähm, aber ich bin, das, ich bin da auch ein bisschen vorsichtig bei ihm natürlich, weil, weil er schon sehr auf diese ähm, Digitalisierungswelle, glaube ich, setzt. Der ist halt, glaube ich, auch Experte. Ähm, insofern ja, werde ich das jetzt nicht zu hoch gewichten, aber... Ähm, ich, Welche, welches der Portfolios hast du verwendet? Ich habe die... Ähm, ähm, ich habe für meine Kinder dieses It's the Brand äh, Stupids drin und für mich selber habe ich äh, ähm, drei ich habe da Moment. ich sage mal, das ist das so schwer das wird hier gar nicht in meinem welche Aktien, sind, welche Aktien sind dort drin, bei diesem Mr. Brian Stupid? Da sind, da sind im Prinzip, glaub, äh, soweit ich weiß, äh, die großen Player drin, die einfach über Jahrzehnte, glaube ich, dominieren. Äh, ich muss jetzt mal, also mein Konsors-Depot mein gibt mir den Namen des Wikifolios gar nicht mehr an, da ist nur noch ein, äh, das ist, da muss ich quasi wieder zurück zu... So, direkt. Ich hätte das jetzt runterladen können. Okay. Das ist der Brand Stupid. Er hat das interessanterweise alles Aktien drin mit 1-2% Gerichtung und ein Unternehmen, kriteo SA, hat 25%. Das ist für mich ganz erstaunlich, dass man so etwas macht. Hm. Nicht ganz also ich, ich habe da das Nebenwerte äh, drin und. Äh, ist auch Internet Software Services, also er setzt dort auf ein Unternehmen, das äh, sehr günstig bewertet ist, äh, nicht viel wächst und, und zwar sehr stark, also er gewichtet das sehr stark. Ja. Also hängt, 25% hängt an dieser Aktie. Und sonst <lacht> hat der klassische Brands, Amazon, Alphabet, also auch die, auch, It's, auch das It's the Brand Stupid hat sehr, sehr viel Technologiefirmen. Groupon ist drin, Facebook, Weibo. Also du musst einfach wissen, du darfst nicht alles in die gleiche Branche tun, im Gegenteil, also das, das ja. kann ich dir nicht empfehlen, gerade für die Kinder. Das ist, ist, ist gefährlich, wenn du, wenn du solche Wikifolios kaufst, die, die schon technologielastig sind und dann auch selber äh, ja. Technologieaktien kaufst. Du hast das Nebenwerte, sagst du, Nebenwerte Europa. Ja, aber sag mir noch mal ganz kurz, du hast gerade, ist der brand stupid, welche Aktie hat da 25% Gewichtung? Die heißt, ich kopiere sie dir rein, also man kann auf der Webseite, ein PDF herunterladen mit den äh, mit, äh, mit, um der Portfolio mit den äh, Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios. Mhm. Und dann steht, mit welchem Referenzportfolio gearbeitet wird. Ah, und der Portfolio. Ah, ja, ja, verstehe Referenzportfolio, ist das das Portfolio, das er verwendet, oder ist das ein Vergleichsportfolio? Nicht eigentlich. Aber auch dort, muss ich sagen, ganz komisch, also er hat unglaublich viele Titel mit 1 oder auch mit 0% Gewichtung, also unter 1% und dann hat, er, dann hat er ein Unternehmen mit 60%, er hat zwei. ah, oh, das geht gar nicht auf 100 auf, das ist Gewichtung in Prozent. Also Die Summe ja. 221, also die haben da bei Wikifolie offenbar einen Fehler. Also wenn ich, äh, äh, kann ich ganz kurz mal meinen Screen share, weil... Ja, klar, mach das. Müsstest du mir freigeben. Äh, Aha, okay. More. Allow, make... Um, Hast du es hast versucht jetzt bei dir oder kann ich das nicht machen? Ähm, ich kann es nicht, nee. der Host hat das Screen Sharing. Okay. Ah, okay, dann muss ich mal Share Screen, Advanced Sharing Up. Okay. Ah, ja. Na, na. ja, genau, All Participants. So. Genau. Ähm, weil hier sieht man ja, okay. das, ist, das ist ja schon die Zusammensetzung hier und da ja. ist das ist ja schon, da sehe ich jetzt nichts, was 25% hätte. Ja, ist komisch. Ich habe mich nicht registriert und dort gab es so einen Download. Ah, geh mal runter bei Portfolio. Geh mal runter. Okay. Das sind alle Firmen. Geh, geh nochmal rauf, ob du etwas herunterladen Ah nein, man sieht es ja dort. Man kann sortieren nach Gewichtung. Mach das mal rechts außen. Sortieren, ja genau. Gut, das hat nichts, Ist okay, dann ist der, das Fall, das ich gesehen habe, das ist irgendwie ein falsches File. Mhm. Das muss damit zu tun haben, dass ich nicht registriert bin. Okay, das ist schon besser, ja. Okay. <lacht> Und wenn jetzt, kannst du mir mal zeigen, welche, zeig es mir doch noch mal, welche Firma da drin hat. Moment. Uh, um. Ja, das ist komisch, was ich gekriegt habe, ganz komisch. Ganz komisch. Ja, also wenn du runter gehst. Okay. Genau. Spotify, Tesla. Also, das sind keine Nebenwerte. Hm? Nee, das sind schon die großen, aber das ist ja auch nicht das Nebenwerte-Wikifolio. Das, oh, das ist das It's a Brand? Okay. Genau. Okay, das sind einfach Brands. Ja. Soll ich mal die Nebenwerte? Ja, schauen wir mal die Nebenwerte an. Ja, genau. Das Board. Siehst du, dort hast du jetzt eine große Gewichtung von einem Unternehmen. Sortiere das auch mal nach Gewichtung. Das ist das Andere, ja, okay, dann kein Problem, ja. Also Flow Trainer. Ja, also Lensing, okay. Gut, ja, okay. Interessant, ja. Weil mhm. einfach viele Unternehmen da drin hat und du kannst da einen Teil kaufen davon. Ja. Also ich finde das nicht, ist keine dumme Idee. Also macht sich einer Gedanken nach äh, fundamentalen Größen, welche Aktien äh, auszuwählen sind. ist sehr gleichgewichtig, weißt du, das heißt, du hast keine Konzentration irgendwo. Das ist eigentlich gut, du hast einfach die Kosten, die sind glaube ich etwa ein Prozent bei Wikifolio. Oder? Ja, ja, ja. Du hast einfach ein bisschen höhere Kosten, als wenn du das eigene Portfolio zusammenstellst. Das zählt sich halt zusammen, wenn es viel Geld ist. Oder? Also, das muss man schon wissen. Du zahlst jedes Jahr ein Prozent. Also wenn du, sagen wir mal, für deine Kinder 20 Jahre sparst, dann hast du nachher 20 Prozent mindestens. Aber es gibt ja Effekte natürlich, hast du weniger. Also was ich für die Kinder noch habe, ist jetzt, äh, aber mehr Fonds will ich nicht haben. Ich habe einen vor äh, S&P. Und einmal den NASDAQ äh, als, als ETF jeweils. Und ansonsten würde ich da in die Kinderdepots jetzt noch nur Einzelaktien reinkaufen. Okay, gut. Ja, hast du Ideen, was du jetzt kaufen möchtest? Hast du nee, das überlegt? noch nicht? <lacht> okay. Also ich habe ich hab echt so, es sind so zwei. Äh, zwei äh, Gedanken, die ich halt immer habe, das eine ist, also erstens natürlich, kommt nochmal irgendwie eine zweite Welle, muss man noch ein bisschen warten okay. und dann grundsätzlich einfach, pff, ja, ist das, was jetzt schon teuer ist, wirklich schon zu teuer oder läuft das in Zukunft noch, noch weiter, weil ich glaube, die, die, die Voraussetzungen sind gar nicht schlecht, aber auch dein Argument vom Anfang, man muss ja eigentlich dann auch was, was finden, was es eben noch nicht im Blick der Allgemeinheit ist, um wirklich, wirklich eine Performance zu haben mhm. und das ist natürlich schwer. Da, das, deshalb bin ich eigentlich bei, immer mit Freude bei diesen Online-Meetings dabei, weil ich da einfach noch, noch keine Ahnung, noch nicht genug Ahnung habe, wie findet man wirklich interessante Firmen, die eben noch nicht jeder entdeckt hat. Ja, also ich suche dann meistens äh, ähm, ich suche meistens bei, ähm, bei, bei unserem Stock Screener, oder? Was hat gute, ähm, gute Renditen? Eine Firma, die ich jetzt gefunden habe, ist eine Firma im Bereich ähm, Holz. Kann ich die mal zeigen? Ich ähm, fand okay. das noch spannend. Ähm, bin jetzt ein bisschen überrascht, dass, dass ein großer Holzmanufaktur, okay. der relativ günstig bewertet ist. Schweden. Schweden, ja. Hat, ja. Was ich lustig finde, ich bin jetzt auf die Webseite gegangen von der, Web, von der Firma. Und man fand, Es ist Deutsch. Hey. Also auf jeden Fall sieht man keine Informationen zu, für Investoren, oder? Oh ja, ja. stimmt. Ja. Okay, also das ist besser, du musst, das ist ganz komisch, also ich konnte das gar nicht einstellen. Du musst oben EN eingeben anstatt DE bei der URL. Aha, ah, okay. Ah, vielleicht hätte man müssen auf der Language auf Englisch gehen müssen. Und das ist jetzt doch äh, wesentlich äh, umfangreicher. Okay. Mhm. Ja. Das ist ein Unternehmen, das äh, mir gefällt noch, muss ich jetzt sagen. Das habe ich gefunden aufgrund von äh, ESG-Kriterien, also Umwelt, Soziales Governance. Es ist mir das aufgefallen. Ich bin zurzeit dort am. Ähm, am forschen uh, Our business kann man nicht kann, kann man schauen ich schaue meistens äh, was die für ein geschäft haben sieht wirklich so aus die die die die, die, die quasi die pflanzen und holzen äh, holz ab oder also. mhm. und das wird dann in papier ähm, und in Biofuels auch Biofuels, Biofuels und Pellets das ist quasi alternative Energien das ist ja CO2 neutral sagt man wenn das Holz ähm, also quasi äh, gelebt hat oder ja in, in unserer Zeit dann hat das das CO2 schon aufgesogen und dann kann man es auch wieder verbrennen mhm. im Gegensatz zum Öl oder wo das ja passiert ist vor langer Zeit ja die haben 2,6 Millionen Hektaren in Nordrhein Ich muss sagen, bei Holz, das sind nicht wirklich große Renditepapiere, oder? Also da, da passiert nichts Verrücktes, oder? Ja. Nämlich einschätzbar. Ähm, aber sicher weniger abhängig von, von der Krise, oder? Was denkst du so grundsätzlich über so Dividendenwerte, äh, weil manche ja schon auch so eine Strategie fahren, sich einfach über lange Zeit Dividendenpapiere ins Depot zu kaufen, die dann halt nicht so super performen, aber über die Zeit einfach über die Dividende ein bisschen was bringen? Ja, also ob du jetzt äh, die Dividende, den Gewinn auszahlst oder nicht, ähm, ich habe das Gefühl, es ist nicht so relevant, ob, ob äh, also... Eine gute Dividendenpolitik ist sicher wichtig, hohe Dividenden sind aber auch ein Hinweis darauf, dass das Unternehmen nicht weiß, was mit dem Gewinn zu tun ist, dass sie nicht reinvestieren oder dass sie das Geld auszahlen. Das kann man wollen, aber man hat dann unter Umständen schon eher die Unternehmen mit weniger Zukunftsaussichten, weil wenn das Unternehmen das Geld besser selber investiert, als es aus, auszubezahlen, dann hat es mehr Vertrauen in die eigene Zukunft. Okay. So schätze ich das ich ein. Deshalb zum Beispiel bei uns war lange Zeit ähm, Swiss Life oder Zürichversicherungen hatten unglaublich hohe Dividenden. Das war für mich schon ein bisschen Suspekt, oder dass, dass, wie die jetzt auf die Idee kommen, ähm, so hohe Dividenden auszubezahlen. Es ist auch eine Möglichkeit, äh, den Kurs zu stützen, und ich habe es eigentlich lieber, wenn das Kurs stützend passiert über Innovation und Investition in die ja. Zukunft. Also ich bin dort ein bisschen gespaltener Meinung. Ja. Ich, ich fokussiere mich nicht auf Dividenden, sondern ich beurteile die Dividenden immer im Vergleich zum Gewinn, den sie erzielen, oder? Also, und dann ist es für mich einfach ein Value-Kriterium. Oder dann schaue ich auf den Win, auf den Umsatz, Gewinn und den Umsatz und schaue, was kriege ich fürs Geld. Und dann ist es für mich so ein bisschen ein größeres Bild. Nicht nur Dividende, sondern auch Gewinn, sondern auch Umsatz, investiertes Kapital, das müssen auch große Werte sein, dass es sich für mich lohnt zu investieren. Im Vergleich mhm. zu Kosten. Ganz andere Frage: Hast du jemals was mit Optionshandel zu tun gehabt? Ja, also ich äh, habe ja auch Beratung gemacht, wo, also, wo Optionspläne bei der Vorstandsvergütung eingesetzt werden. Ich kenne mich mit Optionsplänen sehr gut aus äh, und weiß deshalb, dass man sie sehr schlecht versteht. Also auch die Profis verstehen Optionspläne denkbar schlecht, also Optionen denkbar schlecht. Was du machst mit einem Optionplan, du du machst eine Wette mit dem Gegenüber, also ähnlich wie wie eine Versicherung, oder? Du du äh, du, du sicherst dich ab, oder? Also, wenn du eine Option kaufst, äh, die Aktie in Zukunft kaufen zu können, bezahlst du etwas dafür und hoffst, dass dann der Aktienkurs sich positiv entwickelt. Wenn du ein Put kaufst, äh, bezahlst du etwas dafür, dass, ähm, äh, dass du der Meinung bist, irgendwann willst du die Aktien veräußern können zu einem bestimmten Preis, weil sie fällt vielleicht. Also das sind Wetten. Ich bin überzeugt, es gibt Menschen, die sind gut im Wetten oder die, die können das gut abschätzen, äh, welche kurzfristigen äh, Kursentwicklungen möglich sind. Aber das gibt nur sehr wenige Menschen, die das können. Und ich kann es nicht. Also für mich ist es schwierig, wenn ich jetzt ein Unternehmen anschaue, Hewlett Packard zum Beispiel, habe ich hier auf meiner Liste hat einen super Value-Rang, wächst aber nicht groß. Mhm. Ähm, wird das bedeuten, dass die sich in den nächsten Monaten erholen werden? Ich habe keine Ahnung. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn sie weiter gut, wenn sie gut arbeiten, dass sich das Wachstum erholen wird und dadurch wird das Unternehmen sehr schnell teurer als, als heute. Mhm. Einfach nicht viel Wachstum im zu Aber das sind Dinge, die passieren über eine so lange Zeitreihe, dass ich, dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, also ich kann nicht das Gefühl habe, dass das sofort passieren wird. Weil ich habe mich in den letzten Monaten da ein bisschen mit beschäftigt und habe diese Seite hier gefunden. <lacht> Habt ihr gerade was geschickt. Das ist ganz interessant, weil der irgendwie, das ist jemand, der sich jetzt seit über zehn Jahren mit, nur mit Optionshandel beschäftigt und eben da überhaupt gar nicht keine, die Aktien, ist. das ist eigentlich nur ein Vehikel, weil für ihn ist es einfach im Prinzip eine Art äh, Generierung von konsistentem Einkommen und die, die, das ganze System äh, muss so eingestellt sein, dass es möglichst äh, neutral halt ist. Dass es jetzt nicht, äh, äh, dass es in jeder Börsenlage neutral ist. Und wenn, wenn man ihm zuhört, ist er, ist er praktisch äh, der Meinung, man kann den Aktienkurs nie nie vorhersagen, deshalb investiert er erstmal gar nicht in, in Aktien, sondern äh, im Prinzip äh, äh, ist, er, ist er voll auf der, auf der Optionsschiene und das ist eigentlich eine sehr, also eine sehr gute Seite, also es ist unglaublich, äh, unglaublich detailliert aufbereitet mit Tutorials, und also man kann da auch Geld dafür zahlen, muss man aber nicht, aber es ist, ist wahnsinnig ähm, äh, großen, <lacht> pädagogischen äh, äh, Impetus hat er da diese Seite aufgebaut. Der war früher irgendwie auch mal bei Deutscher Bank New York, glaube ich, irgendwie drin und, äh, und hat sich dann da selbstständig gemacht. Also für mich ist es Glücksspiel, oder? Ähm, du hast jemanden auf der anderen Seite nicht einen dummen Mensch, oder? Also, also er sagt, es gibt hier Methoden, mit denen kann er garantiert Geld verdienen. Das heißt, auf der anderen Seite müssen da Leute stehen, die garantiert Geld verlieren wollen. Oder? Und sonst wäre es ja gar nicht möglich, ja, ja. garantiert Geld zu verdienen. Das ist für mich einfach ein bisschen ein, ein Haken. Wenn er sagt, er kann die Aktienkurse nicht vorhersagen, dann sind, Option, dann sind Optionen definitiv nicht die richtige Antwort. Oder? Weil Optionen, damit eine Option, die innerhalb von drei Monaten ausläuft, sich auszahlt, musst du wissen, oder mindestens eine Vorstellung haben, was mit dem Aktienkurs in den nächsten drei Monaten passiert, und sonst ist es reines Gambling. Ja, und er sagt, er will es gar nicht wissen, sondern er will eine Strategie äh, fahren, die einfach jedes Szenario zulässt und die mit einer, der, die einfach aufgrund der Wahrscheinlichkeiten öfters zum Erfolg führt als zum Misserfolg. Ja, genau. Und wenn das möglich wäre, oder, äh, der ist ja hier mit Videos auf der Webseite, oder? Wenn das möglich wäre, dann würde es ja Professionelle Anleger geben, die genau diese Strategie fahren würden. Und dadurch verliert sie an Möglichkeit, einen Gewinn zu erzielen, weil dann eben die Preise sich schon angepasst haben. Mhm. Also die Möglichkeiten im Markt Geld zu verdienen, entstehen nur, wenn etwas zu günstig ist. Was sich quasi eine, eine zu günstige Situation wieder normalisiert. Ja. Und ähm, wenn das tatsächlich funktioniert, dann gibt es genug Geld, dass das in Millisekunden ausgenutzt wird. Also die sind viel, viel schneller als jeder Private, egal wie viel er studiert. Ja. Wenn es möglich ist, dass so etwas geht, dann wird er keine Webseite betreiben. weil Er kann dann ganz, ganz einfach mit Fremdkapital ein x-faches verdienen mhm. von dem, was er mit einer Webseite verdienen kann. Es ist also meines Erachtens nicht glaubwürdig, was er da erzählt. Es, ist, es kann einfach nicht sein, oder? Es ist gar nicht möglich. Mhm. Ja. Was sein kann, ist, dass man mit Optionen, mit du musst ja immer Geld verdienen kannst, nur wenn du eine andere Meinung hast als alle anderen. Und wenn das jemand noch nicht weiß, also sobald du etwas verwendest, das auf einer Webseite schon erzählt worden ist, vor allem in Form eines Tutorials, dann ist es schon zu spät. Wenn du hingegen etwas herausfindest, das du selber entwickelt hast und du weißt, an dem arbeitet niemand und jetzt findest du etwas heraus, kann es sein, dass für eine gewisse Zeit eine gewisse Überrendite wahrscheinlich ist. Mhm. Die Geschichte ist aber voll von solchen Situationen, wo das dann ausgenützt wurde, immer mit immer mehr Fremdkapital betrieben wurde, damit die Gewinne größer sind und dann kam irgendein überraschender... Fall wie ein Virus, den man wirklich nicht mehr erwartet hat. Und dann funktioniert das massiv nicht mehr. Also das sind ganz, ganz große äh, Fonds, sind da bereits Konkurs gegangen. Mhm. Mit, mit solchen Vorstellungen. Der, ja, der größte war ähm, dieser ähm, in den 90er Jahren gab es damals so ein Hedgefonds, der nur solche Rätten gemacht hat. Also ich finde, es ist Zeit, Zeit, äh, ich finde, es ist eine Zeitverschwendung. Was mhm. sind, wenn du hingehst, eine Aktie findest und dir überlegst, warum ist diese Aktie jetzt günstig oder warum sind die Leute, warum schätzen die Leute das zu pessimistisch ein? Wenn, wenn du das irgendwo findest, dass du davon ausgehen musst, dass der typische Anleger die Situation nicht positiv genug sieht. Und wenn du dann damit deine Investitionstätigkeit oder du weißt, da kann ich, dann wette ich gegen den Markt und das 20, 30 Mal machst, dann glaube ich, hast du tendenziell eine höhere Rendite. Oder weil es also doch wenig Leute gibt, die so konsequent nach unterschätzten Aktien gesucht haben. Mhm. Finde ich langfristig. Sinnvoller ist aber nicht verbunden mit einem Hurra-Effekt, weil das geht dann nicht Monate oder Quartale, bis ähm, äh, du diese Rendite siehst, äh, oder, sondern ähm, das geht Jahre, es ist fast nicht sichtbar, diese Überrendite. Ja. Aber die entsteht dann über eine längere Zeit und du kannst dann vielleicht nach 20 Jahren schauen, ja, was hätte ich verdient, wenn ich das in DAX investiert hätte und du findest heraus, nein, du hast tatsächlich mehr verdient, wenn du es gut gemessen hast. Hast du noch weitere äh Aktien, die du jetzt gerade für das Gespräch heute ein bisschen vorsortiert hast? Ja, ich habe... Ähm, also ich bin der Meinung, dass sehr wahrscheinlich ähm, dass sehr wahrscheinlich Versicherungsaktien zurzeit zu negativ gesehen werden. Weil man ja gemerkt hat, die, Lebe, die Welt ist weniger sicher. Mhm. Nun ist es aber so, dass Versicherung gerade dann, wenn die Menschen Angst haben, profitieren, weil sie viel höhere Preise durchsetzen können. Weil jetzt der Virus ein so klarer Unsicherheitsfaktor ist, denke ich, werden Versicherungen profitieren, weil sie viel, viel höhere Prämien durchsetzen können okay. und auch mehr Geschäfte generieren. Und was wir machen können, ich kann mal in den Filter reingehen und ich kann ähm, Versicherungen suchen. Äh, Insurance ist nicht als Sektor, ist vermutlich nur als Industry. Ich schaue das mal, A, B, C, D, Genau, Insurance, Brokers. Ah. Insurance, Multiline Insurance. Also gibt es verschiedene. Life and Health Insurance, Multiline Insurance. Also, <laughs> das ist ganz ein Bösartiger. Eine Idee ist natürlich, auf Lebensversicherer zu gehen und zu sagen, dass sich die Leute noch nicht überlegt hat, hab, haben, dass die Lebenserwartung nun sinkt wegen dem Coronavirus. Aber das ist ein bisschen zügig, jetzt gerade spontan eingewallen. Aber gehen wir doch zu Property and Casualty Insurance. Also das ist der klassische Risiko, äh, Risikoabdeckung. Ich würde vorschlagen, wir machen das in äh, Europa. Europa. Könntest du, du den Screen share, oder, oder ist das... Ja, genau, genau, das mache ich jetzt gleich. Ähm, äh, äh, share Screen, und zwar bin ich hier im Filter, genau, share. So, siehst du das? Ja. Also ich habe Europa ausgewählt, Region, und ich habe jetzt mal Property and Casualty Insurance. Das habe ich so gemacht, indem ich hier einfach äh, Insurance eingetippt habe. Und dann hast du die untereinander. Und ich habe jetzt die ausgewählt, nicht die, also nicht die Live, sondern die uh, Property and Casualty Insurance. Mhm. Europa, genau das Gleiche. Äh, ich, ich empfehle auch hier, auf die großen Unternehmen zu gehen. So, und jetzt können wir mal schauen, was wir in Europa an Unternehmen finden, die relativ günstig sind. Nehmen wir die Large raus. Nur ganz wenige. Ja. Property and Casualty Insurance. Ich glaube, es kann sein, dass, wir, dass, es viel, dass vieles unter Multi-Line geht. Ich muss das unter Umständen dazu tun. Multi-Line. Oh, okay. Genau, jetzt sind es deutlich mehr. oder Ja, jetzt sind es deutlich mehr. Um, genau, und also Aviva ist ein Unternehmen, das ist jetzt eine spannende Sache. Aviva ist ein Unternehmen, das mir im letzten Aktien-Roundtable von einer guten, langjährigen Freundin empfohlen wurde, die in London lebt. Selber für Procter Gamble arbeitet, also es ist eine Geschäftsfrau. Und sie hat gesagt, Aviva, spannendes Unternehmen, interessiert sie. Ich muss kurz die Tür aufmachen, sorry. Ja, Und die Mama auch irgendwie? Ich... So. Gut, ja. Also Aviva, das würde ich mir anschauen. Also das ist jetzt ein, ein Unternehmen, wo ich denke, könnte, könnte sehr positiv äh, überraschen. Weil mhm. Versicherungen vermutlich profitieren, das Unternehmen sehr günstig ist. Ich bin überzeugt, die müssen irgendeinen irgendwelche negative News gehabt haben. Also was ich machen kann, ich kann mal auf News gehen und ich kann mir überlegen, also momentan läuft es ja auch noch gut, das ist aber alles sehr kurzfristig. Gehen wir mal um, Rumors oder Cell. Um, Wer ist dagegen? Wer möchte es verkaufen? Also hier sind sie offenbar... Ja, da gab es ein Thema bezüglich, ähm, gab's ein Thema bezüglich äh, HSBC. Also, ja. mhm. Okay, da sehe ich jetzt noch nichts. Können wir noch Analyst, Analyst Recommendation machen? Also da gibt es einen, ah ja, da gibt einen neuen äh, CEO. Also das finde ich ist schon mal ein gutes Zeichen. Das finde ich ein sehr gutes Zeichen, oder? Das den Unternehmen, die sind vermutlich auch glück, unglücklich äh, mit der Situation. Sie haben jetzt einen neuen CEO vor sechs Tagen ähm, äh, eingestellt und da gab es den besten Intraday <lacht> Trading. Also die Leute, was also der Markt glaubt, das könnte, da könnte etwas passieren, finde ich jetzt nicht zu spät zum Einsteigen. Okay. Ja, finde ich jetzt eine gute Sache. Würde ich mich wohlfühlen. Also das ist, das ist jetzt etwas, also ich gehe so vor, also ich, ich finde, das ist jetzt ein Bereich, wo ich den Eindruck habe, könnte unterschätzt sein in Europa. Ja. Und das ist und, jetzt traditionell und das kann ich dir jetzt gut empfehlen, weil du hast ja nur noch Hightech, oder? Also ich möchte dir nicht etwas Technologie, ja, ja. Äh, kein Technologieunternehmen äh, empfehlen. Und äh, warum, äh, warum hast du jetzt da Europa besonders im Blick? Ich kenne die Unternehmen in Europa besser und ähm, es ist sowieso besser, wenn du in der Nähe investierst, wo du auch bist. Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass ein Unternehmen sich gewissen ethischen Prinzipien verpflichtet und ich weiß weniger gut, äh, wie diese Prinzipien in anderen äh, Regionen gelebt werden. Bezüglich Amerika, USA kann man sich vermutlich darauf verlassen, oder? Aber es gibt andere Länder, wo du immer wieder feststellst, dass ähm, die börsennotierten Unternehmen alle so ein paar Familien gehören. Oder? Ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber ich glaube, du kannst irgendwo hingehen, also für ein Land, das halt weniger bekannt ist. Und dort ist alles sehr konzentriert und da habe ich das Gefühl, kann es durchaus auch passieren, dass die Minderheitsaktionäre nicht wirklich fair behandelt werden. Und in Europa habe ich das Gefühl, ist das der Fall. Ja, auch, auch China ist das Problem, dass in China die großen Unternehmen einfach geführt werden oder, oder der Partei gehören. Hm. Und da muss man sich überlegen, will man im in, in chinesischen Staat investieren? Äh, ich habe nicht eine besonders negative Sicht auf China, aber ich bin momentan ein bisschen vorsichtig. Ja. Ja, ich finde die Entwicklungen in den letzten zehn Jahren haben mich nicht beruhigt, eher beunruhigt. Naja, jetzt mit Hongkong auch noch. Ja. ja, und ich finde, ich bin halt doch geboren, weißt du, ich bin 66 geboren und groß geworden mit der Idee, dass Freiheit, Demokratie wichtige Werte sind. Menschenrechte sind wichtige Werte und sind ein Grund für unseren Erfolg. Und ich habe noch keinen wirklich guten Grund gefunden, warum das nicht richtig gewesen sein sollte. Es wird heute aber behauptet, dass natürlich Diktatoren das viel schneller machen können und viel effizienter machen, aber wenn du dich damit auseinandersetzt, sind das immer nur kurze Zeitabschnitte, wo so etwas gut läuft, und dann kommt man in viel viel größere Schwierigkeiten, als wenn man die langsamen Mühlen der Demokratie und, und der freien Marktwirtschaft äh, malen lässt. Und ja, ich bin einfach vorsichtig dort. Ja, ich glaube auch, dass ich mein, das ist das ist ein Riesenexperiment mit mit äh, einer Milliarde Menschen die jetzt langsam zum Wohlstand kommt, da den Deckel drauf zu halten, ob das überhaupt geht, selbst bei einer Mentalität, die jetzt anders ist als die europäische, ich glaube, das... das ich finde mich auch nicht so wohl, und warum nicht europäische Firmen kaufen, die sind sowieso auch in China investiert. Hm. Aber dann hast du bezahlte Manager, die sich um das Geld kümmern und die immer wieder auch ihre ganzen Netzwerke einsetzen, damit sie nicht über den Tisch gezogen werden. Wenn du aber direkt in ein chinesisches Unternehmen investierst, hast du diese Sicherheiten nicht. Mhm. Dann bist du darauf angewiesen, dass eine gewisse Kultur äh, der Aktionärsfreundlichkeit besteht, die in Europa gegeben ist, auch in den USA. Und deshalb konzentriere ich mich eher auf diese Gebiete. Ich habe, glaube ich, hab glaub für mich noch nicht entschieden oder noch nicht begriffen, was es, was es für mich so schlecht macht, wenn das Unternehmen aktionärsunfreundlich ist. Weil ich, ich sehe mich immer irgendwie als kleiner Shareholder, der ja sowieso nichts bewegen kann. Du musst auch nichts bewegen, weißt du, aber du kannst ja zum Beispiel, stell dir vor, du hast eine Firma, die macht 100 Gewinn, oder? Und die Firma äh, gehört einem Mann, der hat eine zweite Firma. Und dann verkauft diese Firma von jetzt dann nur noch über die zweite Firma und der Gewinn liegt in der zweiten Firma. Wird immer noch das gleiche Produkt verkauft. Das ist der Gewinn weg. Und das ist das, was passieren kann, wenn wenn das nicht aktionärsfreundlich ist. Weil man kann ja Verträge machen, weißt du, über die Zeit hinweg kannst du ja jede Firma aushöhlen, wenn die sich nicht dem Investor verpflichtet fühlen. Und das kann schon sein, dass ein Familienunternehmen, weißt du, eine reiche Familie, die dann ein, eines ihrer Steckenpferde oder auf die Börse gebracht hat, dass die dann entscheiden, aber den Gewinn, den möchten wir bei den nicht börsenkotierten Unternehmen anfallen lassen, dass dann einfach das Unternehmen ausgehöhlt ja. wird. Ja, ja, verstehe. Okay. Oder und wenn es äh, braucht eine Kultur, weißt du, weil das kann man gar nicht verbieten. Weißt du, das sind ja freie Verträge, oder? Und man sich daran, da kann man sagen, die neue, die neue Erfindung, die es tat, halt jetzt in der anderen Unternehmung passiert, und deshalb gehen die ganzen Lizenzrechte an die andere Unternehmung. Du brauchst also jemand, der von, von der Kultur her sich verpflichtet fühlt, äh, fair zu arbeiten. Und da fühle ich mich in Europa schon wohler. Also schon wenn du an die Grenzen von Europa gehst kannst du nicht wirklich sicher sein, dass die gleiche Kultur gepflegt wird. Mhm. Und dann mit Corona habe ich das Gefühl, gibt es auch ein bisschen eine Rückkehr nach Europa. Also man, der, der Prozess, wo man alles outgesourced hat, oder, kommt wieder zurück. Eindeutig, das wollen alle und das macht die Firmen auch sicherer. Und dadurch ist es eigentlich für mich keine schlechte Zeit, in europäische Unternehmen zu investieren. Mhm. Das sind meine Überlegungen. Was, was denkst du über Emerging Markets in den nächsten zehn Jahren? Also ich denke, ich werde beginnen, in Emerging Markets zu investieren, wenn ich in der Lage bin, eben die, die, die faulen Äpfel oder? Also Und das, glaube ich, muss man über Governance-Kriterien machen. Also da gibt es heute, das nennt sich ESG, oder e für Ökologie, Environment, Environment, Social Governance, diese ESG-Rating-Agenturen. Ich bin daran, diese Kriterien auf unsere Plattform zu tun. Also ich habe jetzt ein Angebot, kostet mich 10.000 Euro, deshalb bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, aber ich könnte dann eigentlich anbieten, dass man, dass man nach diesen Kriterien auswählen kann. Und wenn du zum Beispiel äh, emotional wichtige Kriterien, also wie zum Beispiel ich kenne das, das Wort inclusion finde ich so gut, oder? Dass, dass man die Leute so ein bisschen, äh, oder egal wo sie herkommen, äh, quasi zum Team nimmt. Wenn, wenn das dann gewährleistet ist, ein hohes Rating kriegt von einer anerkannten Ratingagentur, und das Unternehmen genügend groß ist, dann würde ich auch in Singapur oder in oder in Brasilien investieren. Da würde ich mich wohlfühlen. Weil es gibt überall die Perlen, oder wo die Leute sagen, ja, vielleicht aus religiösen Gründen oder was immer, also ich ich handle ehrlich oder? und ich, das sind für mich Partner, die Aktionäre. Und ich glaube, über ESG-Kriterien lassen sich diese Unternehmen äh, finden. Mhm. Und das ist wirklich auch etwas, was ich jetzt noch ausprobiere. Das sollte relativ bald auf der Plattform kommen, die ersten Kriterien. weil Die kann ich noch ohne Einkauf von Daten äh, selber erheben. Und ich glaube, wenn wir dort besser werden mit ESG-Kriterien, dann äh, fühle ich mich auch wohler äh, in Singapur, in, in Südkorea, in, in Japan, in Taiwan zu investieren. Okay. Ja. Und diese Daten, also wenn du die selber erhebst, äh, wie, das, das ist ja Wahnsinnsarbeit. Also wir sind sowieso lizenziert für Datenbanken. Weißt Ach so, du, wir, okay. Ja. Sowieso, wir kaufen sowieso Daten ein für unsere Maschine. Und aus diesen Daten lassen sich gewisse Kriterien ableiten. Zum Beispiel haben wir ein, ein Kriterium Sound, also gesunde Anreize, da wollen wir die Abzocker eliminieren. Und das haben wir zum Beispiel so gemacht, dass wir alle, die, ein CEO, die, die, die mehr als 5 Millionen bezahlen am Gehalt, äh, egal wie, die haben wir einfach rausgenommen. Mhm. Okay, also wenn das Unternehmen so viel Geld bezahlt, dann gehört es nicht zu den Unternehmen mit gesunden Anreizen sind das ungesunde Anreizsysteme und das ist zwar ein Kriterium, das ich wichtig finde. Mhm. Wenn ich dann ein, ein, ein Unternehmen finde in Taiwan und sie bezahlen sie CEO 20 Millionen, bin ich vorsichtig. Mhm. Diesen Filter ist er ausgefiltert. Das heißt, momentan ist das quasi aufgrund der Filtereinstellungen ermittelst du auch die ESG-Kriterien und, und in Zukunft Also für andere Daten, die ich verarbeite, noch zur Datenbank hinzufüge und dann gibt es neue Filterkriterien für die Premium Subscribers, wo du eben diese zusätzlichen Filter auch setzen kannst. Okay. Momentan Gut. kannst du ja nur, also wenn ich da nochmals zurückgehe, äh, ich zeige es das nochmals, ähm, das war hier, also momentan, wenn wir hier drin sind, in meinem Filter Momentan kannst du ja nur Sachen wählen, die zusammengezählt werden. Also gut, ja. nicht alle, also Region ist, in, ist ähm, interessant. Das sind einfach alle, die diese, diese, diese und diese Kriterien erfüllen und in Europa sind. Ja. ja. Und in Zukunft gibt es dann hier unten noch weitere Kriterien, wo du einschließen und ausschließen kannst. Also gut. zum Beispiel also einschließen kannst alle mit besonderen Anreiz. Mhm. Ja. Oder ausschließen kannst... Äh, Waffen zum Beispiel. Mhm. Ja, interessant. Ähm, ja, ich merke schon, ich muss mit dem Filter auch noch, noch mehr arbeiten. Es ähm, ist ähm, ähm, gerade so gesunde Anreize und so, was da jetzt wirklich dahinter steckt, auch habe ich mich noch gar nicht so damit beschäftigt. Und das, das hat ja wirklich auch äh, Konsequenzen. Ähm, Finde ich. Ja, für mich ist es relevant. Oder? Also ich, mhm. ich, ich habe dort ein paar rausgenommen, die dann wirklich meines Erachtens problematisch sind mhm. äh, mit, einem, ja, mit diesen Kriterien. Und das will ich noch weiter ausbauen. Da kann ich mir gut vorstellen, auch in Emerging Markets zu investieren. Die letzten fünf Jahre, ich habe begonnen 2014 äh, oder 2015, äh, die letzten fünf Jahre habe ich wirklich nur in Europa Aktien gekauft. Aus, aus, aus dem Grund, dass ich einfach die Aktien viel besser verstehe oder wenn ich Aviva sehe, dann war ich schon mal in London vor diesem Headquarter. Okay. was weiß ich oder was da für Leute dahinter stehen oder wenn ich das sehe oder Zürich Insurance oder ich habe jetzt allerdings nicht so gute Ränge, die wachsen sehr gut, Balwas in Zürich, aber die sind sehr teuer, aber mhm. ja, also deshalb bin ich eigentlich, fühle ich mich wohler mit der europäischen Aktie. Verstehen. Gut drauf, also das war so eine Stunde, wir sind doch zu einer ganzen Stunde gekommen. Ja. Ähm, ich glaube, wir schließen langsam. Ja. Gut für dich. Vielen Dank. Du kannst mir auch immer eine E-Mail schicken, wenn du Fragen hast, beantworten. Das. Danke, Hermann. Ja, geschehen. Schönen, Schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Investieren. Danke, ja. ciao.